Hi und willkommen. Mein Name ist daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, ich habe mich sehr gut eingekleidet im letzten Part. Wir haben uns durch den Wald gekämpft und sind diesen legendären Fragezeichen Pokémon begegnet. Gegen das wir keine Chance hatten. Und ja, wir wollen erstmal ein paar Pokémon fangen, ein paar neue. Weil, warum nicht, ne? Und ja, ich habe jetzt meinen Controller gewechselt. Ich habe jetzt von den Joy-Cons heißen die, ja, ne? Ich bin von den Joy-Cons zu den zu so einem USB-Controller gewechselt, weil irgendwie geht da irgendwie nicht mehr, weiß nicht der Controller geht irgendwie automatisch nach unten. Das ist furchtbar. Muss ich mein USB-Controller rausholen? Jetzt kann sein, dass ihr vielleicht während des Spiels hier noch wieder so Geräusch hört wie diese. Ja, so ein, so ein Plastik-Dingen ist. Also, ja, werdet ihr vielleicht so ein paar Sachen im Hintergrund hören, aber geht so nicht so jetzt so, ich kann alles machen und ich will das Ding geht nicht runter alles klar gut dann gehen wir mal zum Wesentlichen fangen wir mal mit Pokémon mit fünf Pokebällen. ich habe bis jetzt ein Mikro wild erscheint los ich schaut euch mich an ey. guck mal wie ich jetzt aussehe richtig krass ähm. bitte frag nicht oh ja, noch mal ein bisschen mehr Action fahrt haben wir fast gar nichts Musik ist oh die nee musik ist sehr pokémon schwarz und weiß angelehnt so also wie es noch mal team platz macht irgendwie so den aus dem lied aus pokobal so du musst jetzt jetzt kein druck machen aber du musst da drin bleiben sonst bist du im nächsten dran weg klasse micro wurde gefangen ja nicht erfangs durchs fangen dann zeig mal micro ein eintrag im Pokédex anlegen. das ist ein flug normal also ein klares solo flug was weiß ich es bekämpft eines von aus sehr mutig und fordert da jeden noch so starken feind heraus selbst wenn es den kürzeren zieht dient dieses dient dies seinem training so aktualisiert ich glaube nicht dass ich durch dich mein team kann aber mein team wird sehr spontan irgendwie sehe irgendwie was mich interessiert und dann fange ich das, was ist das, das, sieht irgendwie neu aus. Also du bist das ein Raffe. Also ich werde irgendwie sehr spontan mein Team irgendwie bilden und weiß also nicht. Weil jetzt auch nicht irgendwie nachgucken, was irgendwie stark aussieht oder so oder. ja bei mir ist ja immer irgendwie merkwürdig. Ich nehme irgendwie, weil nicht sehr merkwürdig Pokémon in mein Team. Pokémon let's go Pikachu hat weil ich da im Team. Ich hatte einen Porrenta, ich hatte einen äh, Ja, irgendwie, weil mich solche Schwächlinge ins Team zu nehmen erschwert das Spiel doch schon so ein bisschen. Das ist nur einer okay. ich Genau, ja, schon zum Beispiel so ein kollegen der nimmt immer irgendwie so richtige Oschis in sein Team. Was hast du denn in Pokémon Sonne und Blau so ja, als Team gab ja am ein Gänger da werden wir schon irgendwie zu einfach ist doch klar. Da würde ich alles wegpusten, nennen nee. so das ist überall in der Galarregion anzutreffen. Hat es keinen Bären, die es in seinen beiden Backenorten kann, wird es unruhig. So. Man, das geht mir immer zu schnell weg. Ach so, da wird angezeigt, welche Pokémon sich noch in dem Gebiet befinden. Okay, also es hat noch dieses wolli da, die da bist du? Kleptifox. die Fox. Wer bist du und für ein depressives Teil? Was? bist du? keine ahnung das sieht schon irgendwie so weit aus weil ich mein team reinnehmen würde naja okay, mach mal. Tackle einmal dann sollte halt ja reichen ne? nein oh. <lacht> ja. wir kriegen alle erfahrungspunkte warum irgendwie abstellen oder so das ich finde eigentlich nicht so gut hat man also jedes pokémon irgendwie erfahrungspunkte gibt ohne irgendwie zu machen nein natürlich auch voll über level animation kampf die team box die ein team voll sind kann man nicht abstellen da was war dieses eine pokémon hat zum beispiel feuer ist dann ist ja leider schon irgendwie da wird mir auch gar nicht angezeigt hat Feuer ist dann ist glaube ich schon gelaufen Unlicht. Ich will dieses Pokémon in meinem Team haben. Kann ich irgendwie meinen Start aus dem Team nehmen? Ich meine, konnte man im Let's Go Pikachu nicht irgendwie, wenn man unterwegs ist, in irgendeinem Spiel war das so, also oder? Oder war auch irgendwie eine Information, die ich so mitbekommen habe aus Versehen? facebook oder so ja ich packe mal meinen starter raus weil der ist jetzt schon level 8 wenn ich jetzt hier noch weiter pokémon fange dann das ding schon was weiß ich irgendwie zehn level über, über den level was ich irgendwie brauche für die über nicht arena oder so oder immer das nächstes kommt erstmal mit einem normalen pokémon kampf erstmal wir werden hat schon schaffen was zu fangen ich vertraue den wort du verkauf mir poker jetzt mal ganz ehrlich war lustig beim ersten mal aber jetzt ist mal gut ich will diesen fuchs haben Ja, fuchs sieht interessant ich weiß auch genau wie ich den nenne, obwohl das ist voll unkreativ. entschuldigung der dinge nennt mich irgendwie an zwei von dora ich habe das Gefühl, jeder wird das Ding irgendwie auf den ersten Blick so nennen, deswegen will ich das nicht so ein Heiler bisher. Also, ja, komm her. Ein Klepp, die Fuchs erscheint hm. ja, zum Beispiel. Irgendwie so ein potenzielles Pizza, äh. Greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an Überheblichkeit. Der Anwender breit mit seiner Stärke und greift das Ziel an wie lange ist umso stärker je weiter die an wenn das erhöht sind das macht doch was er ja ist klar dass der angriff stärker ist wenn hat wenn die werte über den bat satten finden ok pizza ich überlege gerade einen namen das ding wenn ich das schon mitnehmen Ein Clownfuchs, Herr äh Zweiper. Ja, ich habe sogar Gefühl, jeder wird das so nennen auf dem ersten Blick. Deswegen will ich mir einen anderen Namen überlegen. So, guck ja. vielleicht gar nicht mehr weiterfangen. Da geht. das so äh ja, jetzt muss ich? So, okay. Äh, ein Clownenfuchs. Irgendwas mit klauen Clown äh. schwitz futter als andere Pokémon gefunden haben danke samtlich samt weichen ballen an seinen pfoten es ist es sei sein gang lautlos war gleichzeitig mal namen denken und zu lesen das geht nicht so, ähm, ähm, ähm, äh, boah, lass mich jetzt überlegen irgendwas irgendwas mit die Dieb. Das ist unlicht da ist ein fuchs das ist, das ist ein dieb äh, wahrscheinlich will ich den irgendwann mal ändern so ähm, boah, keine ahnung äh, was weiß ich hier swipe so <lacht> ah, ich will das aber nicht so nennen ey, weil jeder andere wird dann auch so nehmen, Ah, ein Klauner fuchs zweiter boom das ist auch voll unkreativ äh, Boah, lass mich mal nachdenken ein fuchs der cloud fuchs und nicht der cloud äh, hier ich habe eine idee um so so ist auch voll der Weep name irgendwie kuro kuro ist japanisch bedeutet schwarz irgendwie so ein bisschen von kurama abgeleitet von naruto also nicht vielleicht ändere ich die namen auch irgendwann mal So ich habe ich noch nicht ne? ja vielleicht tue ich die namen auch noch ändern also, also nicht aber das erste äh, da wird sehr effektiv sein oder nicht steht nur effektiv warum habe ich jetzt warum habe ich gedacht dass das ding pflanze ist ich erinnere mich irgendwie an so ein anderes ding irgendwie dann auch irgendwie so ja warum ist aber aus okay das wird ein bisschen dauern glaube ich weil man sich das ding ja voll hochball hat überheblichkeit Ey, du. Ja. Ähm, habe irgendwas, was irgendwie Spezial angefragt. Oh, ich kann sogar sehen, was die für Attacken haben, cool. Äh, na, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Jetzt flug Da ist gibt es der Same Type Attack Bonus. Also wenn ich mit irgendwas angreife, was der gleiche Typ ist wie ich, dann mache ich automatisch so 50% prozent mehr Schaden. Ja, der Daniel weiß was überhaupt Pokémon. Ja, nicht gedacht, wat? Boah, das wird jetzt ewig dauern. Also wenn ich mehr pokébälle hätte, dann hätte ich schon längst jetzt eingeworfen. wegen ja. Irgendwie so eine Zeit gehabt, da habe ich einfach noch Pokebälle geworfen, ohne die Pokémon überhaupt hier zu schwächen oder so. Ja, die meiste Zeit sogar funktioniert also. Ja. Ah, ja. Boah, der erhöht seine Angriffskraft und der sinkt meine seine Verteidigung erhöht er und meine. Ja, voll der Horror. So, hier. Wie du brichst da aus. Du, ein... du muss doch nicht so ein hohe Fangrate haben. Oder eine niedrige. Ich verwechseln was gut ist. Ob eine hohe Fangrate gut ist oder eine niedrige. So, wo gefangen. So, boom. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Namen kuro Ah, mal schauen. So, sein stark geflochtes Fell hat einen sehr polsternde Wirkung. Selbst die eine Klippe runter zu macht ihm nichts aus. Fantastisch, was alle empfohlenen Pokémon gefangen. Herzlichen Glückwunsch! Eine Punkte, die du noch nicht gefangen hast, halte ich weiter an. So. Äh, so was ähnliches gab es doch auch schon mal irgendwie in irgendein, irgendeinem ne Habitat lebt die Fuchs oder sind aber ganz schöne Wetter oben links. Äh, ich kapiere noch nicht so ganz die Karte, aber ja kann den Namen jederzeit ändern. Also wenn wir irgendeinen anderen, also ich hoffe ja mal, dass ich den Namen in jedem Pokémon Center ändern kann. Nicht nur in dem. Ich mir noch irgendwas ein. Ich werde nicht so japanischen Namen ehrlich gesagt nehmen. Sagt er während irgendwie seinen start an lateinischen Namen geben. Aber ich könnte ja auch so machen. Ich könnte jeden Pokémon irgendwie Namen von einer anderen Sprache geben. Problem ist bei na so latein japanisch und englisch da ist bei mir auch schon auf <lacht> also da warte mal kann ich jetzt pokémon wechseln von hier aus hier hm, nee, geht nicht dann war in let's go so glaube ich Ne, Wenn man sie jetzt hat sein pokémon wechseln kann glaube ich in irgendeinem Spiel war das. Da bin ich jetzt ganz doof. So. Dann. Nehmen wir mal unsere... Ja, ich wusste ja genau das. Nee. Doch so. Boom. Genau so, wie ich da machen soll. So, falls euch ein Name für Kollegen hier einfällt, dann bin ich ganz offen. Ich möchte nur nicht so meme Namen irgendwie so haben. Ich weiß ja nicht, ich will nicht irgendwie Toastbrot oder irgendwie so was. Also es soll schon irgendwie was vernünftiges halbwegs sein. Also kreatives und ja, ich irgendwie, weil ja nicht so Namen wie so, weil er ja nicht wie wie Fox oder irgendwie so hat, weiß ich klepto Fuchs, nee, so heißt ich glaube ich, wirklich. Sag mal, Daniel, vor echten Renner ist die arena change doch eigentlich ein Muss oder ähm, die arena change Was ist das? das ist so genau das gleiche. Die arena change du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist. Ich hatte keine Ahnung, raus weil man das ist der riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Oh. Der Gewinner hat gute Chancen am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Nicht für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Der Leon könnte mir jede Zeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Ja, weil du keine Chance hast. Da will ich jetzt die Professoren um Rat fragen. Jetzt auch schon in der Challenge teilnehmen oder da können wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echt Rivalen. Die Professoren wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht unterwegs ordentlich zu trainieren. Ich glaube, ich bin schon stark genug. Eigentlich, wo man schon Level 8 war, nicht falk. Irgendwie war nicht schon Level 9 oder so maximal. Das Gold und Silber, der Arena-Leiter. Zwischen Sani und Deleon herrscht früher einmal eine gesunde Rivalität, jetzt nicht mehr. Den liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100 Prozent gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Ja, ich sollte vielleicht mal zweimal ansprechen. Aber normalerweise, weil nicht tun Trainer, NPCs im Pokémon immer nur einen Satz von sich geben oder Lektion Nummer zwei: Pokémon Trainer. Regelmäßig speichern Lektion Nummer drei für Pokémon Trainer, wenn ein Pokémon einen attacke einsetzt, die seinen eigenen Typ entspricht, steigt, das ihre Stärke cool wird. Jetzt schon erwähnt, so, das ist genau gleich. Er ich doch jetzt nur eins für Pokémon Trainer, das Pokémon ganz oben auf der Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Nur das Wissen eines Trainers kann ein Pokémon seine wahre Stärke entlocken. So hi. das, was heißt, der Professor erkennt man auch von beiden an seinem violetten Dach. So, hey, aber irgendwas. ein Beleber. Okay. Wow, der war aber richtig gut versteckt. So, wenn ich jetzt nicht mindestens von trainer irgendwie Pokéwelle bekomme am Ende, ne, Dann kriegen wir ja so ein paar Probleme. Ich möchte meine Kollektion ja erhöhen. Erweitern meine ich. Hey, Daniel. Der wird mich jetzt echt über die ganze Region verfolgen, sagen ne? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ja, ich Ich habe schon welche gefangen. Ich habe nur halt keine. Ey. Weiß nicht, erklärt ich dir. ein Pokédex führen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. leon ob ich sie was zu Breits Pokémon gefangen. Gute Arbeit Daniel. Der Pokéball hat dir bestimmt meine Mutter geschenkt. Weiß gar nicht, wo ich die habe. Hier habt ihr ein paar Pokebälle. Versprich mir, dass ihr vielleicht Pokémon fangen. Oh Gott sei Dank. Hier dagegen kommen ein die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie allein einen neuen Trainer. Oh, geil, 20 Pokebälle. Schaut sie in der tasche ein pokémon fangt bekommt eure team dafür übrigens auch erfahrungspunkte Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft um euer team zu trainieren als Champ bin ich schon sehr gespannt welche pokémon ihr euch aussuchen werdet tschüss noch ab! ich werde den 0, nicht das allerbeste team der welt beisammen haben die professor wird den mund vor staunen gar nicht mehr zu kriegen ist bitte geh weg und verfolgt mich nicht wortwörtlich überall hin ey. er geht mir so auf den nerven rein neuen Rivalen in neuen Spielen. sind mir allzu also freundlich und die sind... Ja, wenn man sich irgendwie schon irgendwie nach dem Kotzbocken sehnt, anstatt irgendwie so freundliche Kollegen, dann ist das halt auch irgendwie merkwürdig, ne? So, was willst du denn? Ein Kampf? Ein ganzer Abend. Kuro. Name noch ausstehen die blick von zwei pokémon -trainer treffen gehört sich, sich einfach zu kämpfen ist denn so knirps timmy fordert dich heraus er setzt raffo ein Los, cool. Na, aber noch ausstehend level so, 6 ja, okay dann ist vielleicht doch ein bisschen äh, äh, und ich bist du ne? dann darf man mit und an. dann Ach so, okay, ich wollte schon sagen. Okay. jetzt bisher nicht so gut, aber ich glaube, den seiner Angriffskraft ist auch voll niedrig, ne? Entlastung, wenn das von ihm getragene Item verwendet wird oder verloren geht, wird die seine Initiative. Äh hoch Initiative runter. Porsche ist wahrlich. Ja, Angriff ist 7. Wow ist nicht so stark äh, EGNI, glaub ich glaube ich brauche ein bisschen Hilfe. <lacht> mein anderes pokémon kann bisher noch nichts reichen obwohl ich weiß noch nicht ob das irgendwie am ende noch mein team bleiben wird oder so ich versuche so ein bisschen hin und her zu mischen weil ich noch nicht weiß Vor allem normalerweise wenn ich immer ein pokémon spiel beginne dann tue ich normalerweise immer den ganzen Pokédex schon vorher durchforchten und äh, mir dann schon mal anschauen, welches Team ich am Ende haben will. Aber da ich das Spiel ja Let's Playen wollte und jetzt auch Let's Playen tue äh, ja, da habe ich mich natürlich davon irgendwie zurückgehalten Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie mein Team aussehen wird und deswegen werde ich wahrscheinlich so relativ oh, spontan irgendwie mein Team hier zusammenstellen und hin und her wechseln und was weiß ich einfach nicht wegziehen, wenn mir ein starker Trainer bei dem Weg läuft. Ja, das Das ist zweites Weltproblem. Wenn du auf Kämpfer hast, solltest du im linken anderen Trainer aus dem Weg gehen. Wie soll ich den dir schon aus dem Weg gehen? Da ist ein neues Ding, glaube ich. Dann bist du da bist ein bisschen du. Er hat sich denn hier aus Super Mario Bros hin verirrt. Was ist das denn für ein der Ding. Ähm, das sieht aus wie Wasser, Gott. Der Blick Aqua-Knarre wäre eigentlich nicht schlecht, schon jetzt Wasser-Pokémon zu haben, aber oh. Oh Gott. Ähm, ich glaube, ich muss gleich schon wieder abhauen und mich heilen. Also, wie dazu ich bin voll zu stark und so. da passiert mir jedes Mal, das ist auch immer als auf Serie so. Ey. Oh, ich kann jetzt alles wegkommen Da kommt der nächste Boss und klatscht mich voll gegen die Wand. Ah, Gott. Ähm, das. war dieser Blick. <lacht> ähm, ich habe ein paar Tränke, also sind beide gleich stark. Ich werde so oder so schneller als das Ding sein, aber Aqua Knarre. Oh Gott. Ja, jetzt mal einen Trank ein. in Wilden Pokémon kämpfen einsetzen, das ist äh, gefällt mir nicht. Also, er hat irgendwie sowas sehr Trauriges. So. Jetzt sieht man Hauptcharakter nicht besorgt aus, ne? oh Gott, das okay du bleibst jetzt besser in dem ding drin ey. Boom. Ich bin jetzt war voll blöd aber ich will irgendwie nicht so schnell schon irgendwie voll viele pokémon in meinem team haben jedenfalls noch nicht schon so früh im spiel wird so über das spiel ein bisschen ausdehnen ich weiß ich habe sehr merkwürdige angewohnheiten aber er schnappt sofort noch einmal was ihm unterkommen der grund dafür ist anscheinend dass seine wachsenden Vorzähne die jucken kam hm. hat ich nehme mal sehr stark an irgendwann äh, oder soll ich noch kannst not ja noch mit den dingen irgendwie und igni und co beide haben noch relativ hp mäßig was Gucken wir mal. Äh. tipps mal, trainer pokémon man für gewonnene kämpfe erfahrungspunkte werden so stärker in einer weg um an erfahrungspunkte zu kommen besteht da ein pokémon zu fangen das irgendwie zu vier erfahrungspunkte wenn nämlich mal halt dann bauen sie irgendwie voll verdächtig aus wenn ich mir nach kopf müssen oder so so, sie kenne ich aus dem Trailer. Die lauft voll putzig aus, so wie die weibliche Trainerin, die man sich am Anfang hier aussuchen kann. Wer niedlich ist, ist stark und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. So eine Göre, ja diese haben die so einen Namen jetzt? ja Oh Gott. War warum warum heißt die gehören gehören Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde die alle immer voll putzig in jedem Spiel. weil voll süß. Haben voller süße Design jedenfalls. Haben nicht irgendwie Schulmädchen oder irgendwie so was. Würde irgendwie mehr passen. Die immer irgendwie so form an. Na, das wird Vielleicht ein bisschen wehtun, los, Igni. Haha. ich nie, aber kein Bock auf Aquaknarre oder so zu haben. Dann immer man Trank, ja, wahrscheinlich letzte sein, was wir hier machen. Ich werde wahrscheinlich auf Screen dann zum Pokémon Center rennen und dann wieder bisher laufen oder irgendwie sowas so. Zuck okay Aber rock zock jetzt. Tackle. Und da bist du weg. So. ist gar nicht hochgegangen. Vielleicht sollte ich mein Motto über bedenken, das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Was sie putzig man gehört, verschiedenen Typen an. Vorher ist effektiv gegen Pflanze. Plasse. Jetzt hat es hinter die Ohren schreiben. So. Okay, dann wartet noch einer der bringt mich um, wenn ich dahin gehe. Gut, dann renne ich mal zum Pokémon Center zurück. Heim unser Team noch mal ganz schnell hoch Guck mal vielleicht begegnet nicht irgendwie was neuem Nö, alles klar die habe ich noch gar nicht gesprochen keine lust auf Kämpfer, hast also, warte doch gegen die habe ich schon gesprochen deponier mein mein kame was weiß ich wieder noch mal hieß den konnte ich nicht ausweichen oh gott und ja dann würde ich auch sagen das war's für diesen part ne? glaub, bitte sagen du kannst flüchten kommen so was von. da das war jetzt aber nicht ein Shiny, oder? Sieht nämlich so gelblich aus. Sieht auch irgendwie voll aus. ich war auf den Arm. Ich weiß noch nicht, was hier ein Shiny Pokémon ist, falls, falls hat übrigens niemanden was sagt. scheine Pokémon, andersfarbige Pokémon, Chance von. 1 zu was war, war noch mal 4000 irgendwas und ja sind äußerst selten wenn man am liebsten gerne fangen also ja das problem ist ich weiß noch nicht wie die alle aussehen ich kenne ja die ganzen pokémon nicht wenn wir könnten irgendwie ein shiny pokémon über den weg laufen und ich würde das nicht mitbekommen weil er hat ja weil ich nicht weiß wie die aussehen halt ne bitte sagt ich kann jetzt pokéball kaufen wir sonst uns rappelt sie ja mal in den karton danke Oh, äh, ja, drei Premiere, weil das stimmt. Die waren ja noch die gab es ja auch noch. So ich mal kurz hier hoch ein und dann würde ich sagen, wenn wir den Part hier nachdem ich meinen Kamee, was weiß ich, mir hab's. Ich wollte ich wollte das erst sagen, aber ich wusste nicht, ob das richtig war. Und ja, gucken wir mal, wie weit war. Nächstes Mal kommen ich, werde euch dann wieder da sehen, wo wir vorhin gerade stehen geblieben sind. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, ein Kommentar, ein Kommentar. Und ja, das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und in dem Sinne sage ich. Ciao.